Auch. Wie weit ist der Mond von der Erde entfernt und umgekehrt? Der Mond ist von der Erde entfernt, das kann man nicht genau sagen, weil es ja darauf ankommt, ob man das vom Meeresboden misst, der irgendwie 8000 Meter in der Tiefe ist, oder vom Berg, der 12000 Meter in der Höhe ist. Hm. Und es ist ja auch so, dass das eine elliptische Form alles hat, also man kann es nie genau sagen. Ja, sehe ich ganz genau